Ich heiße Alex. Ich arbeite in der Geschäftsführung und auch als Head of Quality bei der Predex. Ich heiße Sarah Pagliadini und ich arbeite hier bei Predex als Softwareentwicklerin und Trainerin. Ich bin Kadi und ich bin Auszubildende für Anwendungsentwicklung bei der Predex. In Bredex bin ich gekommen, weil ich damals hier eine Chance gesehen habe, tatsächlich einen Sommeljob zu kriegen und daraus ist eine Menge entstanden. Ja, ich habe mich durch Studium einfach absolut nicht aufs Arbeitsleben vorbereitet gefühlt und ich wollte mich einfach noch mal in die Informatik vertiefen und dachte mir, hey, eine Ausbildung zur Anwendungsentwicklerin wäre da eigentlich echt das Richtige nochmal. Ich hatte in der Vergangenheit, also bereits während des Studiums und auch davor schon zur Schulzeit, unheimlich gerne Nachhilfe gegeben bzw. als Tutor gearbeitet. und ähm, Fedex hatte zu einem Zeitpunkt eine Ausschreibung, halt als, wie gesagt als Trainer und da habe ich gedacht, ähm, ich versuche es einfach mal. Ich arbeite gerne hier, weil ich immer und immer noch wachsen und lernen konnte und kann und jetzt umso mehr, weil ich jetzt die Umgebung gestalten kann, dass andere wachsen und lernen können. Ich mag mein Team total gerne. Alle sind super nett, super hilfsbereit und ja, wir halten alle eigentlich immer zusammen. Das heißt, wenn ich selber mal nicht weiterkomme und irgendwo hänge oder so, gibt es immer einen Kollegen, der irgendwie mit Rat und Tat zur Seite steht, weil er selber vielleicht Ahnung von dem Fach hat oder einfach weiß, wie man fragen könnte oder so, der mir helfen könnte. Frauen, die in die IT-Branche wollen, empfehle ich, sie zu glauben einfach, dass sie sich hierher gehören und auch einen Mentor oder eine Mentorin zu finden und eine Community. Das hilft eine Menge. Sei selbstbewusst und wenn du Bock drauf hast, dann... Mach's einfach. Unabhängig davon, ob die Mehrheit um einen herum vielleicht der Meinung ist, ist es ist immer noch ein Männerberuf oder so. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube, dass unsere Meinungen und Hintergründe auch wichtig sind. Das ist genau, das ist ein Beruf wie, wie jeder andere, da gehören Männer wie Frauen wie nichtbinären dazu. Das ist, das ist einfach Fakt.